riesen Hey, okay, willkommen in Classy Ich bin Classy, ich bin Messy. Diesen Look habe ich mit meinen ganzen Real Technik Pinsel und ich habe die schon etwas lange, ich habe schon eine feste Meinung von den Produkten und wenn ihr sehen wollt, wie ich das geschafft habe, schau weiter. Ich werde ganz normal schminken und das Erste, was ich mache, ich werde ein bisschen Prep and Prime benutzen und drauf ein kleines bisschen Photofinish. Und das ist der Pore Minimizing und das ist etwas, das ich immer gerne mit den Fingern mache, aber keine Sorge, wir fangen schon gleich an mit den Pinseln. Wie ihr schon seht, ich habe sehr dunklere Augenringe. Ich benutze ein kleines bisschen von diesem Orange Color Corrector. Das ist Catrice All Round Concealer Palette. Das habe ich in dm oder Rossmann oder so gekauft. Überall, wo ich braune Flecken habe. Auch hier habe ich so eine braune Discoloration Verfärbung. Expert Face Brush. Dieser Pinsel habe ich hauptsächlich für Foundations, benutze aber auch contouring, highlighting, blush. Das ist wirklich ein Multitalent-Pinsel. Mit diesem Pinsel mag ich die Foundation so, einfach kurze Sweeping Motions, um meine Foundation zu verblenden. Und es ist total einfach. Und so einfach ist die Foundation aufzutragen mit diesem Expert. Brush und ich brauche überhaupt keinen Schwamm, um es besser aussehen zu lassen. Ich brauche überhaupt nichts weiteres in meinem Foundation Routine. Ich hatte einen Real Techniques Schwamm, Face and Body, ein riesiges Schwamm. Und es war so extrem schlechte Qualität. Ich habe es nicht in Amazon oder so gekauft, dass ich Angst habe, dass es ist Fake, sondern in DM. Und es war so schlechte Qualität, dass am gleichen Tag, bevor die erste Nutzung, ich habe es einfach nass gemacht. Und als ich es, wie sagt man, squeeze auf Deutsch? Keine Ahnung. Hat es schon ein paar Löcher und Risse gekriegt. Also richtig schwierige Qualität. Und ich habe es gestern weggeschmissen. Jetzt nehme ich wieder diese Palette. Und nehme ein kleines bisschen von dem dunkleren Concealer. Es ist trotzdem hell für mich. Es ist keine schöne Farbe. Es ist etwas grau. Okay, es hat überhaupt nichts gebracht. Ich nehme jetzt diese Flormar Contouring Palette. Das ist Creme Contour. Ich werde diese orangige Farbe und damit mache ich so eine Sorte Bronzing. Das wirkt auch als Blush. Es lässt das Gesicht etwas gesunder aussehen. Jetzt nehme ich die dunkelste Farbe und benutze ich es als Kontur hier. Es ist extrem einfach, mit diesem Pinsel das zu verblenden. Fertig. Siehst du? Es ist unglaublich. Ich nehme von dem nicht so ganz dunklen und nehme ich es als Kontor hier und ich nehme den Pinsel und drücke so ein bisschen, dass es kleiner wird. Das hier fängt schon an schlecht auszusehen, weil ich es noch nicht fixiert habe mit einem Puder. Jetzt nehme ich mein Setting Brush Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Das ist die Farbe 120, ich weiß, das ist sehr hell für mich. Aber ich trage es wirklich nur hier. Jetzt nehme ich den Blush Brush. Ich werde es für mehrere Verwendungen verwenden. Erstmal, ich werde es als Puderpinsel benutzen. Ich nehme mein Chanel Vitalumier und ich werde... Den Rest des gesichts Fixen, fixieren, fixen. Wie sagt man auf Deutsch? Einfach überall eine leichte Schicht. Puder. Natürlich auch als Blush Brush. Ich verwende jetzt mein Blush, Kiko Milano Metal Fusion in Nummer 6. Und es ist etwas zu groß für Blush für meinen Geschmack. Ich habe diese Farbe ausgewählt, weil es fast genau die gleiche Farbe von diesem Creme Contour, den ich vorher benutzt habe. Und wenn ich noch mehr Bronzer Contouren möchte, ich nehme auch den gleichen Brush. Und die Spitze, weil es mir reicht eigentlich für meinen Geschmack, und dann nehme ich diese Spitze und verblende es ganz leicht hier. Siehst du? mega mega schön nochmal nur die Spitze ist ein sehr intensiver Bronzer muss ich sagen ich benutze es manchmal mit angst dass es zu viel wird brow brush ich nehme ein bisschen gel heute ganz normal ist der einzige, der mir nicht so überzeugt hat. Warum? Weil der sehr weich ist und ich persönlich bevorzuge etwas härtere Haare in meinem Pinsel. Für die Augenbrauen meine ich nur und es ist sehr sehr weich. Es ist nicht extrem weich, aber es ist für mich, für mich ist es sehr weich ist aber sehr angenehm und wie ihr sehen könnt, funktioniert sehr gut. Hi Leute, heute benutze ich Colourpop Luster Doss in der Farbe Sugar Trap und ich nehme diesen Setting Brush jetzt Shining bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Übrigens, ich suche Musiker. Ich bin gerade umgezogen nach Bayern. Bayern, in der Nähe von München. Und ich bin Musikerin. Ich war in einer Band auch in Berlin und in meinem Land. Und ich brauche eine neue Band. <lacht> Ich muss kurz zum Fressen ab, weil meine kleine Susi nichts zum Fressen hat. Ihr werdet natürlich die Pause nicht merken. Aber ich möchte nicht mit den Lippen so fahren. Die putzen, weil ganz viel Foundation ist. Okay, besser. Und jetzt, bevor ich fahre, trage ich ein kleines bisschen von diesem Kiko Milano 3D Hydra Gloss Lip Gloss ist kalt da draußen. Jetzt Augen. The Luxe Crease Brush. Es ist ganz flach, dick und es ist ein bisschen weich und ich benutze es fast immer für mein Transition Shade. zum Beispiel jetzt fange ich damit an, dieser schönen matte Gelb von Kiko Milano. Ich packe es einfach hier oben, ganz hoch. Diese Farbe ist in meiner Hautfarbe sehr schön. Mit dem gleichen Brush Slick Ultramattes Version 1 und ich nehme diesen Orange Farbe hier. Ich habe auch so ein Video-Playlist, Not Talking Just Makeup, und da könnt ihr viele von meinen Videos anschauen, wo ich nicht rede und einfach schminke. Und ich nehme jetzt Base Shadow Brush und ich liebe es. Es ist ein bisschen kleiner und es ist ein bisschen schräg auf einer Seite und es ist auch dicht. Also du kannst ein bisschen mehr Intensität damit schaffen. Das ist die Sleek Also Special Palette. Ich habe ein Video vor kurzem gemacht, in dem ich die ganze Swatches mache. Chica, bitte, mag ich so viel Lärm, Susi? Ich nehme ein so ein matte Braun. Ich gehe auf meinen Chris und ein bisschen höher. Wie heißt Chris auf deutsch? Weißt du, was ich gerade möchte damit auch? Ich nehme so ein kleines bisschen von diesem Brown und ich mache mich so ein bisschen weiter Nasenkontur damit. So. Chica bitte leise. Meine Süße Chica ist ein Mischling. Sie war Straßenhund in Rumänien. Wir haben sie adoptiert. Eine Woche, nachdem sie nach Deutschland gebracht wurde von so einem Verein, so einem Tierrettung, irgendwas. Und jetzt mache ich einen Cut Crease und zwar mit diesem kleinen schönen Pinsel, der heißt Accent Brush. Und ich nehme so ein bisschen Foundation. Schau mal, wie einfach ist das. die ist hier sie hat ihr neues spielzeug unter dem bett geschmissen ich komme gleich und es gab gerade einen krassen unfall hier im studio dank meine hundin und ihr neuer ball und jetzt gibt es nur die hälfte der beleuchtung die vorher deswegen ist es ein bisschen dunkel und ich muss einfach neue beleuchtung kaufen Ich werde diese Purple Farbe benutzen. Mascara de Palette. Ich fange tatsächlich mit den Finger an, weil ich denke, es kommt einfach mehr Pigment auf dem Augenlid. Und ich perfektioniere die Ränder. Es ist so ärgerlich, was heute passiert ist und dass es so dunkel aussieht jetzt. Ein Fine liner brush, nix glitter primer. Und da drauf, bevor es trocken ist, Glitter. Das ist Kiko Milano Glitter Loose auf deutsch Glitzer und ich nehme den gleichen Pinsel und tue Glieder auf dem Glieder Primer oder Klebe. Das ist ein toller Pinsel für so kleine Sachen und ich muss sagen was mir sehr sehr gefällt ist dass der etwas steif ist es ist nicht so weich und man kann viel besser so, so was kontrollieren. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich nehme wieder den Base Shadow Brush und nehme mir diese schöne Farbe hier. Jetzt nehme ich wieder diesen Brow Brush und nehme diese braune Farbe, die ich vorher benutzt habe. Gebe so ein bisschen mehr Dunkelheit. Passt sie direkt an den Wimpern. Isadora Waterproof Eyeliner Blue Bliss. Jetzt nehme ich wieder den kleinen Accent Brush. Und ich mache es, wenn ich möchte, dass meine Lippen wirklich sehr scharf aussehen. Und für meinen Geschmack ist es tatsächlich so wenig Blush. Mit diesem Make-up mag ich die Lippen tatsächlich nicht. Okay, ich habe es nicht komplett weggekriegt und das ist besser jetzt, dass ich es versucht habe, es wegzuputzen, aber ich werde da drauf Manhattan All-in-One-Lipstick und jetzt sage ich euch, was ich insgesamt von diesen Pinseln denke. Ich denke, die Pinsel von Real Technique sind alle gut, gute Qualität. Und die sind auch Multi-Use, multi, multi Ich denke, du kannst einen Pinsel für so viele Sachen verwenden. Ich habe die schon über ein Jahr lang und die sind wirklich sehr gut. Ich habe überhaupt keine Klage, ich habe die auch oft gewaschen und verlieren die Haare nicht. Sie verlieren die Farbe irgendwie nicht. Also das hier ist auch so Metall und ist gute Qualität und verliert die Farbe nie. Sie funktionieren ganz toll und sind kunstig, sie sind gar nicht so teuer. Deswegen sind Real Technik, Pinsel, classy Produkte. Ich hoffe, ihr habt dieses Video gemacht. Und wenn das so ist, bitte Like klicken und abonniere dich. Wie gesagt, gibt es viele Videos, in denen ich gar nicht rede. Sonst sind die meisten von meinen Videos auf Spanisch, aber ich mache Videos auch. Deutsch und auf Englisch manchmal. Ich hoffe, ihr abonniert euch und wenn das so ist, dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!